Um Werte im RAM ansprechen und auslesen zu können, hat jedes Byte eine bestimmte Adresse. Diese Adresse wird vom Prozessor zum Arbeitsspeicher auf einem sogenannten Adressbus übertragen. Das Betriebssystem sagt also, ich hätte gerne das Byte an der Stelle 143.256 und der Arbeitsspeicher schickt die Daten an diese Adresse zurück. Ein Kabel eines solchen Busses kann zwei Zustände einnehmen, 1 und 0. Damit beträgt die Anzahl der verschiedenen Kombinationen 2 hoch 32. Rechnet man diese Zahl aus, kommt man auf 4.294.967.296, was 4 GB entspricht. Das bedeutet, ein 32-Bit-Betriebssystem kann nicht mehr als 4 GB RAM ansteuern, weil es nicht genügend Datenleitungen hat, um die Adresse zu übertragen. Mit 64-Bit steht ein doppelt so breiter Adressbus zur Verfügung, mit dem 2 hoch 64 verschiedene Kombinationen erreicht werden können. Das entspricht 16 Exabyte RAM und das sollte wohl für die nächsten paar Jahre reichen. Das war der Unterschied zwischen 32 und 64 Bit. Erklärt in einer Minute. Schreib uns in die Kommentare, wie es dir gefallen hat und welches Thema wir als nächstes in einer Minute erklären sollen.